Hormone im Abwasser unschädlich machen Wir suchen nach Themen für unseren Podcast Expedition in die Forschung und Du kannst mitreden. Für medizinische Zwecke verwenden wir Steroidhormone und die landen im Abwasser. Das kann bei Mensch und Tier biologische Schäden verursachen. Die EU will daher die Konzentration von Estradiol in geklärtem Wasser möglichst auf 1 Nanogramm pro Liter reduzieren. Bisher können Kläranlagen Estradiol aber weder messen noch entfernen. ForscherInnen am Karlsruher Institut für Technologie wollen es nun unschädlich machen. Dazu beschichteten sie eine Filtermembran mit einer besonderen Chemikalie. Diese absorbiert Sonnenlicht und erzeugt so hochreaktive Sauerstoffmoleküle, die das Estradiol oxidieren. Das Konzept funktioniere bereits gut, die Forschenden müssten die Methode jedoch weiter optimieren. Spannendes Thema? Lass es uns wissen!